Ja, Leute, kennt ihr das, wenn. Nee. Ein herzliches Willkommen zu Five Nights at Freddy's Help Wanted wir Ja, ich weiß, dass ich mit dem ganzen fnaf oh Gott. etwa, keine Ahnung, sechs Jahre hinterher hänge, aber das ist mir egal, denn das. Mein Channel. Ohne Scheiß, Leute, Alter. Für diese Fesse würde ich mir gerade so gerne selber in die Fesse hauen, Alter. So. so. die Sticks. Let's go! Ihr werdet jetzt mit schlechter Audioqualität. Ihr müsst jetzt mit schlechter Audioqualität rechnen. Also nicht, dass man bei meinem Kanal mit guter Qualität rechnen kann. Aber, Leute. Das ist mein Challenge. Und machen wir eine Testaufnahme. Ganz und spannte ganz normal, so wie man es auch kennt. Herzlich willkommen zu einem Test. Heute spielen wir Final Fantasy Wenn ihr wollt, stimmt mal hier oben ab, ob ihr einen Livestream dazu sehen wollt. Ähm, ne, nimmt es wirklich auf. Ja. Okay, nochmal hätte ich das Intro nicht gemacht. Vor Nachtterror habe ich verkackte Scheiße richtig doll Angst. Spielen wir zu Anfang ganz gechillt, damit ihr euch daran gewöhnt. Einzelteile und Service, ich kenne natürlich alles. Spielen wir aber, ja? Es gibt natürlich auch Leute, die wissen nicht mal, was Five Nights at Freddy's ist. Dann seid ihr entweder Fortnite-Spieler, die in eine fünfte Klasse gehen, oder ihr seid Erwachsene, die sich mit besseren Dingen verfassen. Let's go to the Repair Bunny. Was? Wieso habe ich das gemacht? Alter, habe ich mich erschrocken. Whoa, oh my God, ist das gruselig, er ist ja, voll Great groß. Deposit <laughs> the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it. Deposit the right. Whoa, oh my God, the, the Scheiße. Right. <laughs> That's a new start the game. <laughs> Oh Mann, jetzt bin ich riesig! Ja, jetzt guckst du an, wie ich schreit! Das ist schon echt mies gruselig. Stell dir vor! Oh Mann! Six-Pick ist das! Das ist immer dasselbe, glaube ich. Deposit the right eye okay. in the cleaning receptacle on your right. Good job, well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Something hässlich diese Mist. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again. Press the blinking button again to verify your work. Yeah, I'll give you an beat of uh, uh, uh, uh. Well Done. That concludes your parts and services task. See you next time. See you next time. Woof, woof, woof, woof. Okay, spielen wir. Also ich habe natürlich fast alles gespielt, außer halt nach Terror. Deswegen spielen wir jetzt nach Terror. Den ganzen Tentakel. Oh, okay, das ist das, ist das ekelhaftigste. Ekelhaft. Oh, Gott. Wow oh mein Gott, fuck. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Geh da hin, geh da hin. Ah. Deswegen spiele ich das nicht. Es ist so verbargt, es funktioniert nicht. Ich habe diese Freddy-Kacke auch gerade mal so geschafft. Ganz ehrlich, dieses... Bei 10 Likes, da spiele ich das da. Let's go to the Halloween-Ding, denn da gibt es auch ein paar Sachen, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Wilder Menge. Das hat sich immer sehr interessant angehört. Ich habe es natürlich noch nie gespielt. Wir spielen die Kacke jetzt. Ja, wir werden es durchspielen zusammen als Team, als Community, die Tomatenmafia. Let's go! Okay, wir brauchen einen gelben Arm, also Chicas Arm, Bunnys Arm, Springtrap Hand. Äh, Chica, das. Dann brauchen wir, ähm, das, das, das, ja. Dann brauchen wir Foxy, Bunnys Arm, Mangles Bein und, äh, bitte gib mir Bunnys. Nein! Nein! No! Oh no! It looks Hi, like there aren't shit. enough components. Nine. Perhaps the instructions were not clear. Perhaps you should seek employment elsewhere. Yeah. Piece of cake. Yeah. What? Animatronic engineering is just that simple. See you next time. Yeah. Dafür habe ich gerade mein Leben riskiert. Beam mir jetzt einmal das gruseligste und zwar hallway. Also ist es nicht das gruseligste Trick or Treat, das ist so ziemlich das Abgefuckteste, was es hier gibt. Aber okay. An sich nicht so ganz schwer. Oh. Scheiße! wow, wow, wow, wow, wow! Oh, er ist weg. Oh mein Gott, was war? Oh mein Gott! Hinter mir ist Freddy! Hinter mir ist Freddy! Oh mein Gott! Keine Zeit!